Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Zumindest siehe links unten. So, jetzt klare Funktion. Dafür hat ja auch ein Kollege ein interessantes musikalisches Video im Internet gestellt. Das machen wir jetzt hier ohne Musik. Grundlagen. Was bedeutet zunächst einmal Funktion? Allgemein. Was ist was zum Teufel ist eine Funktion? Wenn man zum Beispiel die Temperatur in gewissen Uhrzeit an einem Tag misst. Ja, da ist jemand krank, sitzt am Bett, der Arme und wir messen jetzt jede m, zwei Stunden die Temperatur. Dann da hat man schon eine Art von Funktion. Man sagt, dass die Temperatur die abhängige Variable ist, in der Uhrzeit die unabhängige. Ja? Also, für jeden Wert der unabhängigen Variable gibt es einen Wert der abhängigen Variable. Aber für jeden Wert der abhängigen Variable kann es keine, eine oder mehrere Werte der unabhängigen Variable geben. Seien wir das im Beispiel und dann wird es ganz klar. Die Uhrzeit ist die unabhängige Variable. Ja? So nennt man das so. Es könnte auch umgekehrt sein, aber nicht unbedingt. Also warum das so ist, lassen wir es jetzt. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Bleiben wir nur, dass es eine unabhängige und eine abhängige Variable gibt. ja Und schauen wir mal jetzt hier. Für jede Uhrzeit, das ist die unabhängige Variable, gibt es genau eine Temperatur. 22 Uhr da ist die Temperatur 15 Grad. Ja, das ist kein kranker Mann, das ist einfach die Temperatur vor der Haustour, sagen wir mal. Ja? Also für jede, jeden Wert der unabhängigen Variable gibt es genau einen Wert der Abhängigen. Für jeden Wert der Abhängigen, das ist die Temperatur, keines eine. Oder, also zum Beispiel hier gibt es nur eine Werte. Für 10 Grad Celsius gibt es eine Uhrzeit. Für ca. 24 Grad Celsius gibt es auch genau eine Uhrzeit. Es kann aber auch keine Uhrzeit geben. Für 5 Grad Celsius gibt es hier keine Uhrzeit. Für, äh, 20 Grad Celsius gibt es zwei Uhrzeiten. Und so weiter und so fort. Also, es kann für die abhängige Variable mehrere Werten der Unabhängigen geben. Und das ist, was eine Funktion bedeutet. Warum haben wir jetzt, erklären wir das jetzt einmal, warum haben wir die Uhrzeit als unabhängige Variable gewählt? Genau, weil es tatsächlich so ist, für jede Uhrzeit kann es nur eine Temperatur vor der Tour geben. Nicht mehrere. Und, aber, eine Temperatur kann in mehrere Uhrzeiten vorkommen. Daher ist die Temperatur die abhängige Variable in diesem Beispiel. Das kann nicht umgekehrt sein. Bei manchen Sachen kann es auch umgekehrt sein, aber hier auf gar keinen Fall. Wie man ein Diagramm ablesen kann, es gibt nur eine Temperatur und so weiter und so fort. Das haben wir eher so erklärt. Also diese Sache hier kann man auch als Tabelle erstellen. Also die gleiche Funktion kann man als Tabelle oder als Diagramm hier darstellen. Und nicht vergessen, diese ist die sogenannte x-Achse und das hier ist die sogenannte y-Achse und das Ganze nennt man Koordinatensystem. So, was ist jetzt ein, eine lineare Funktion? Wenn das Diagramm eine Funktion, eine gerade ist, ja, so, dann spricht man von einer linearen Funktion. Und gemeint die folgende Form: y ist k mal x plus d. Das werde ich doch ändern. Man könnte auch m mal x plus n sagen. Oder p mal x plus q. Auf jeden Fall gibt es etwas da. Eine sogenannte Konstante. Eine Zahl also, die mit x mit der unabhängigen Variable multipliziert wird. Und dann wird irgendeine Zahl dazu Addiert. Die Zahl hier d kann positiv oder negativ sein. So, diese Zahl, die mit der unabhängigen Variable hier x multipliziert wird, so also hier k, die nennt man Steigung. Alle folgende Funktionen, hier sind lineare Funktionen, y ist 3x minus 2 oder y ist minus 0,5x plus 130 oder y ist 3 Viertel x minus 2,3 äh, oder y ist minus Wurzel 3x minus 5 ja? und da ist k hier zum Beispiel 3, also oder m, je nachdem welchen Start wir sind und d ist hier minus 2. Hier ist k minus 0,5 und d 130. Hier ist k 3 Viertel und d minus 2,3. Hier ist k minus Wurzel 3 und d minus 5. Oder in einem anderen Staat in Deutschland zum Beispiel benutzt man m und n. Das ist m und das ist n. Also noch einmal, das haben wir schon kurz gesagt. Die Konstante, die Zahl, die mit x multipliziert wird, nennt man Steigung. Die andere Zahl, die dazu addiert wird, positiv oder negativ, die nennt man y-Achsenabschnitt. So, jetzt noch etwas. y ist 3x-2, a ist 3b-2 und v ist 3h-2. Die sind Darstellungen der gleichen linearen Funktion. Man hat nur die Symbole vor x und y geändert. Da anstatt x haben wir b und anstatt y a. Anstatt x hier haben wir h und anstatt y v. Aber die Funktion ist letztendlich die gleiche. Aber wenn diese Zahl hier und da andere sind dann haben wir eine andere Funktion. Oder wenn diese Zahl hier und diese Zahl da andere sind, dann haben wir wieder eine andere Funktion. Wie schon gesagt, in verschiedenen Staaten benutzt man unterschiedliche Symbole, anstatt K und d. Zum Beispiel M und N. Das ist, kommt in Deutschland vor. Wie kann man eine Tabelle von einer linearen Funktion erstellen? Das geht ziemlich leicht. Wenn man, wenn man jetzt diese lineare Funktion nimmt, 3x-2, minus machen wir eine Tabelle daraus. Wenn x-2 minus ist, dann ist y, wir setzen x da ein, x muss minus 2 sein, also 3 mal x, x das ist x-2, minus 3 mal minus 2, minus 2, das ist minus 8. Wenn x hier minus 1 ist, also das ersetzen wir hier, da ist es, y ist 3, das x ist jetzt hier minus 1, statt x minus 1, minus 2, minus 5. Wenn x 0 ist, dann haben wir hier in dieser Gleichung oben das x durch 0 ersetzt. Und das Ergebnis ist minus 2. Und so weiter und so fort. Also wir haben eine Tabelle erstellt, die dieser Gleichung entspricht. Also diese Funktion kann man so bezeichnen oder so bezeichnen. Und wie kann man das Diagrammfunktion hier jetzt erstellen? Da braucht man nur zwei Punkte. Nehmen wir jetzt von diesen Wertepaare, nehmen wir, was haben wir hier genommen, 2, 4. Ja, das hier, 2, 4. X ist 2 und Y ist 4. Also, x ist diese Achse, das ist 2 und y ist diese Achse, das ist 4. Das ist der Punkt 2, 4. Und dann nehmen wir einen anderen Punkt von hier aus, minus 1 von minus 5. Also x-Werte sind hier, x-Werte, ja, und das sind y-Werte, y-Werte. Minus 1, minus 5. Das ist die x-Achse, da ist x 1, da ist es. Und das ist die y-Achse, da ist y 5, also wo sie einander treffen, dann haben wir diesen Punkt. 2, okay? 4. Bei Punkten schreibt man erst den Wert von x und dann den Wert von y. Da steht es auch. Erst den Wert von x und dann den Wert von y. Im deutschsprachigen Raum schreibt man das mit einer senkrechten Linie dazwischen in der Regel. Es gibt auch andere Schreibweisen, aber jetzt ist nicht so wichtig. Also das bedeutet 2, 4. 2 ist x, 4 ist y und minus 1, minus 5. x ist minus 1, y ist minus 5. Jetzt, wenn wir diese Punkte verbinden, dann haben wir eine Strecke. Und äh, wenn man diese Strecke verlängert auf beide Seiten, dann haben wir eine Gerade. Und diese Gerade ist diese Funktion. Gleiche Sache da. Also eine Beziehung zwischen zwei Sachen, die entweder durch diese Symbole dargestellt wird oder durch diese Gerade. Ich muss sagen, diese, dieses Gedanken, dass man eine geometrische figur hier eine gerade durch zahlen darstellen kann da hat die mathematik und die wissenschaft wirklich enorm revolutioniert das ist wirklich eine unglaublich moment in der geschichte der wissenschaft diese idee diese sachen zu verbinden und das stellen tatsächlich die gleiche sache vor und man kann auch hier sehen man hat so die gerade gemacht man sieht jetzt, wenn man andere Punkte nimmt, zum Beispiel hier 3 und 7, 3x und y ist 7, das ist auch hier ein Paar von dieser Funktion. Wenn man hier 2, 4 haben wir eh gesehen, 1, 1, das ist auch ein paar von dieser Funktion. Wenn man minus 2, Entschuldigung, 0 von x und minus 2 von y nimmt, das ist 0 minus 2, das ist auch da. Wenn man hier minus 1, minus 4 und so weiter und so fort. Das ist genau die Sache. Alle Wertepaare einer linearen Funktion liegen auf der gleichen Gerade. Egal, auch Kommazahlen oder Wurzeln, wenn man, egal was man benutzt, wenn man in dieser Gleichung ist, in dieser Gleichung hier, also in dieser Funktion, dann werden alle Wertepaare, die herauskommen, auf dieser Gerade liegen. Die Darstellung einer linearen Funktion, also y m, x plus n oder k, x plus t, ist eine Gerade was bedeutet jetzt Lösung einer Funktion? Lösung einer Funktion bedeutet die Stelle, wo diese Gerade die x-Achse trifft. Das ist die Lösung einer Funktion. Die Stelle, wo die Funktion die x-Achse trifft. In diesem Fall haben wir das nicht gerechnet, dass die Lösung ist, wenn was, hm, gehen wir kurz hier, trifft die diese gerade die x-Achse. x ist hier, wissen wir noch nicht, aber wir wissen noch schon wie viel y ist. y ist hier 0. Und x müssen wir jetzt berechnen. Wenn y hier 0 ist, 0 ist 3x minus 2, die 2 geht auf die andere Seite, 3x ist 2, also x ist 2 Drittel. Also da diese Stelle hier ist der Punkt 2 Drittel 0. Ja? Und das ist die Lösung von dieser Funktion, also wo y gleich 0 ist. Und wenn x gleich 0 ist, also hier, auf dieser Achse, wo die gerade jetzt diese Achse trifft, da ist minus 2 das y. Ja? Und dieses minus 2, das nennt man y-Achsenabschnitt. Das ist, was hier mit d gezeigt wurde. Ja? Hier, ja? Oder im deutschsprachigen Raum mit n. Das ist der Y-Achsenabschnitt. Warum? Weil es da ist, wo die Funktion die Y-Achse schneidet. Und das ist alles, was wir bisher über die lineare Funktion zu sagen haben. Vertiefend wird es in einem anderen Video. Danke sehr.